Guten Morgen, ich äh, habe einen Pulli an, das seht ihr, aber Lasst euch nicht äh, täuschen, es ist noch immer warm und wir sind noch immer in Griechenland. Schau, so sieht Kate dabei. bin auch immer noch mit dabei. Genau, und die sieht ganz viel sommerlicher aus. Ja, ich habe noch meine Bettwärme mitgenommen. Ah, du hast deine Bettwärme noch da? Okay. ich war noch nicht draußen, du warst draußen und im Schatten, in München, ist es frisch genau. angenehm. Ja, aber es ist noch echt früh und äh, die Sonne kommt jetzt raus, ähm, also ja, du wirst... Es ist Viertel vor neun. Ja. Okay. Ja. Äh, die <lacht> Sonne war halt noch hinter den Bäumen. Ja. Und dann ist es halt noch frischer. Und da geht ein Windchen, ein Nordwindchen und der macht es ein bisschen frischer wie sonst. Wir sind halt echt wärme gewöhnt und dann äh, braucht es halt auch ein bisschen. Ja. Ähm, und wir stehen in einem richtig schönen Spot. Ja. In Drepano, kurz vor Patras, wo die Fähre geht dann auch aufs, äh, nach Italien. Ähm, und richtig schön. Hier verbringen wir die Woche? Ja, genau. Hier verbringen wir dann die kommende Woche mhm. mit äh, Wind, Wasser und... Äh, gute Laune. Gute Laune. Sind mal gespannt, was die, die Woche wieder bringt. Also ich hoffe euch auch. Guten Start in die neue Woche. Schön, dass ihr da seid. Enjoy. Zum Wohl. So, der Wind kommt schon langsam, oder Schatz? langsam. Ja, die ersten Kiter sind raus. Ja. Ähm, bei uns gibt es erstmal noch Tee. Wir schauen ein bisschen zu. Und soll ja eher mehr werden, ne? Genau, es soll eher mehr werden und dann äh, geht es für uns später raus. Okay. Danke, sehr lieb. Echt herrlich hier. Ja? Guter ein, Blick? Guter Blick in der Sonne, der Wind äh, baut sich auf. Also ich hätte gesagt, wir bringen gemütlich ein Tädchen und dann baue ich Wingmaterial für dich auf. Mega. Ja? Hört sich gut an. Jetzt mal eine Session wingen. <lacht> Go ahead, go and catch me baby Guten Morgen und äh, Kate hat gestern eine herrliche Wing session gehabt, oder Kate? Ja, war mega. <lacht> hat richtig Spaß gemacht. War, war gut. Ja, und jetzt haben wir einen neuen Platz? Ja, wir stehen im Satopirgos. Satopirgos, genau. Ein süßes Dörfchen, so eine Hafenmauer, wo man ganz viele Restaurants, da waren wir gestern ja, Abend noch. Da waren wir gestern Abend, essen Und auch so schön direkt an den Bergen. Echt schön. Und da haben wir dann auch direkt hier am Ende der Nacht verbracht. Ja. Ist so irgendwie 5 Minuten, 10 Minuten fahren zum echten zum Spot. Oder zum Ja. ja. Ähm, und wir haben endlich nach zwei was wilderen Nachten, wo wir von Moskitos geplagt wurden, mal wieder einen guten oh, ja, Nacht gehabt. Oh mal wieder durchgeschlafen. Die letzten ja. Nächte war echt ganz lang wach in der Nacht und diese scheiß Viecher und <lacht> hat gejuckt und ja. ja, hat gut getan. Jetzt mal wieder gut schlafen. Also wir sind schön ausgeschlafen und äh, freuen uns schon auf den ersten Kaffee und dann die machen wir dann aber, wieder da anderen andere Sport, ne? da ja, fahren wir erstmal rüber. Ja, weil ist schön im Schatten und hier wird es schon ziemlich warm, weil die Sonne hier so ja. auch kalt. Nee, ja, da fahren wir rüber schön. Okay, okay. dann wir freuen wir uns, uns wieder auf einen schönen Tag. <Musik> And I'm, oh, sometimes, wish I'd haben wir noch kurz was Leckeres beim Bäcker geholt, ein Burrata und eine Feta-Tasche, typisch von hier. Burrata ist sowas Süßes, so Blätterteig mit so einer süßen Cremefüllung, richtig richtig lecker und es gibt es gleich mit einem Kaffee. Ne? Ja. Mm. Parkt und schon am Verspannen. Oh ja. Ist gut. Es ist so lecker. Zeig ja. mal. So ein Vanille äh, mm -hmm. gefüllt mit, mit Zimt. Zimt Richtig mm -hmm. lecker. So kann man den Tag starten. Ha? Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, es geht Richtung Hafen. Wir stehen im Hafen, wir, stehen jetzt wir haben schon im Hafen. eingecheckt, wir haben die Tickets und wir müssen und nur noch durch die Kontrolle das wir haben das Camping an Bord. Ja. Ja. Das wird wahrscheinlich sehr entspannt. Für mich erstmal einmal Camping an Bord. Ja. Für Zeit mich ist es lang her. Eigene Bettchen schlafen über Nacht. Ich stelle mich sehr entspannt vor. Ja. Dann schauen wir mal, dass wir gut aufs Boot kommen, wie unsere Überfahrt erwartet. Wir müssen warten auf nächste Woche. Ja. Genau, Dann sehen wir uns nächste Woche auf dem Boot in Richtung Italien. Schön, dass ihr dabei seid. Lasst auch gerne noch mal ein paar Kommentare da. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Ja. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Genau. Ja, macht's gut. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.